Hallo und grüß Gott, mein Name ist Bernd Auer von PD Experts. Wir beraten Firmen bei der Einführung und der Verwendung von PipeDrive und natürlich auch dazugehörigen Tools, wie zum Beispiel auch wenn es in Richtung Projektmanagement geht. Heute wollen wir herausfinden, wo sind die Grenzen zwischen PipeDrive und Projektmanagement, bis wohin kann man PipeDrive verwenden. Zu diesem Zweck begrüße ich Sie herzlich heute bei mir den Bernd Kopien von der Firma Bridgeflow. Hallo Bernd. Hi Bernd, freut mich. Hi. Bernd, magst du einmal erzählen, warum du dich mit diesem Thema beschäftigst? Ja, sehr gerne. Ähm, du, ich habe in den letzten, das sind das zehn Jahre bestimmt, äh, mehrere Firmen mit aufgebaut. Ähm, schnell wachsende Technologie-Startups, ähm, größere Teams und wir sind immer wieder an den Punkt gekommen, wo E-Mail und Excel einfach nicht mit skaliert haben. Also man wusste überhaupt nicht, wer macht eigentlich was bis wann, keine Klarheit darüber, über die Aufgaben, Projekte, Stati. Und ich habe dann relativ früh angefangen, mich mal ein bisschen zu informieren, was gibt es denn da für technische Möglichkeiten und habe in den letzten zehn Jahren so gut wie alle Tools, die es eigentlich auf dem Markt gibt, durchgetestet und bin immer wieder bei Asana mhm. hängen geblieben, ähm, weil Asana uns jetzt in unseren Firmen und dann auch mich persönlich in der eigenen Produktivität ähm, als, als Technologie, als, als Tool so unterstützt hat, dass wir quasi genau diese Klarheit, die wir brauchten, auch skalierbar aufbauen konnten. Ja, mhm. das war so der Grund dafür. Was sind die Top 3 der Tools, die du kennengelernt hast? Jetzt zum Thema Workmanagement oder generell? Work Management und Projektmanagement. Hm? Ja, ähm, Nummer eins ganz klar, Asana. Ähm, nicht ohne Grund haben wir uns dafür entschieden. Ähm, ich mag auch sehr gern to das mhm. ist. Das äh, ist weniger ein Projektmanagement-Tool, mehr so eine Taskliste, mhm. die man aber eher für sich alleine, aber vielleicht auch in Mini-Teams nutzen kann. Also eigentlich eine ganz andere Kategorie ähm, wie Asana. Ja, und dann wird es auch schon schwierig. Also, dann gibt es relativ viele Tools. Ich nutze noch ganz gerne das Tool Fantastical. Das ist ein Kalender mit integrierter To-Do-Liste, der sich auch mit ähm, zum Beispiel Asana und allen anderen Tools äh, gut integrieren lässt. Das ist so mein Setup, was ich, was ich nutze. Mhm, verstanden. Ähm, was würdest du sagen, für welche Zielgruppe ist Asana genau gebaut? Mhm. Ich glaube, Asana hat angefangen... Als Asana groß wurde, ich glaube, die haben so 2012 zum ersten Mal einen Release gemacht, wurden die viel von kreativen Teams, Marketing-Teams genutzt, die ähm, ja, sich organisieren mussten. Und mittlerweile kann man da gar keine Zielgruppe mehr festlegen. Also Asana wird ja wirklich genutzt von großen Weltkonzernen und von der 5-Mann-Startup-Bude in der Garage. Mhm. Also das ist wirklich sehr breit und das ist auch so ein bisschen das Thema von Asana. Man sagt nicht Projektmanagement eigentlich, sondern Workmanagement. Es ist so ein Zentrum in der Firma, wo alle Prozesse zusammenlaufen und äh, ich würde aber sagen, Hauptzielgruppe und Haupt-Use-Case sind wirklich größere Firmen, so ähm, der typische Mittelstand bis Konzerne, das sind die, die Hauptzielgruppe. Mhm. Einer der großen Vorteile, der mir aufgefallen ist im Vergleich ja. zu Pipedrive, ist, du kannst relativ leicht bei Asana auch zusätzliche Nutzer einbinden, denen du jetzt keinen Zugriff aufs CRM äh, geben musst. Also das ist meine Erfahrung, dass Asana auch für kleine Teams super ist, aber sobald jetzt Drittanbieter reingreifen müssen, wie weiß nicht irgendwelche Grafiker oder sowas, dann beginnt es auch sehr spannend zu werden mit Asana. Ja, genau. Du kannst sogenannte Gäste einladen, die sind kostenlos und die haben dann genau auf das Zugriff, was du denen geben musst. Und das Schöne an Asana ist, wenn du zum Beispiel Designer reinholst, dann kannst du ein schönes Kanban-Board aufbauen und das ist super einfach zu verstehen. Das heißt, die meisten Designfirmen kennen Asana und wenn sie es nicht kennen, schauen sie sich ein Video an und haben sie eben verstanden, weil das Tool auch sehr leicht zu verstehen ist. Ich meine, viele kennen Trello mit diesen Karten und Asana hat eben eine ähnliche Funktion eben, deutlich äh, umfangreicher, aber man versteht es einfach sofort und das ist wirklich praktisch. Mhm. Was sagst du, wo, wo, wo, du kennst du ja Pipedrive auch, bis wohin kann man es in Pipedrive abdecken und wann sollte man sich überlegen, jetzt ein zusätzliches Tool wie zum Beispiel Asana zu verwenden? Genau, also wir bei Bridgeflow nutzen auch Pipedrive, um äh, unsere Leads quasi zu verwalten und mhm. wir haben es so aufgebaut, dass Pipedrive genutzt wird, um die Pipeline alles bis zum Closing aufzubauen. Das heißt, der Lead kommt irgendwie rein über verschiedene Kanäle und wird dann über verschiedene Stati bearbeitet und da ist ein Prozess hinter, auch mit Automatisierung, da können wir vielleicht später noch drauf eingehen, das haben wir relativ stark automatisiert und ähm, bei uns fängt es dann an, dass dann mehrere Abteilungen den Kunden bearbeiten müssen. Dann geht es wirklich um Projektmanagement, das heißt irgendwie im Marketing muss jemand was machen, im Vertrieb muss jemand was machen, in, in der Beratung, wir beraten ja Firmen äh, zur Einführung von Asana, das ist unser Kerngeschäft. Ähm, so, das sind mehrere Parteien. Und in Pipedrive kannst du relativ simple To-Do-Listen anlegen, aber keine Abhängigkeiten aufbauen. Du kannst keine Fälligkeitsdaten, die sich verschieben, aufbauen, keine Regeln und sowas. Und ab dem Zeitpunkt öffnet sich dann bei uns, wenn ein Deal auf Gewonnen äh, markiert wird, öffnet sich bei uns ein Projekt in der Sahne, automatisiert tatsächlich auch, wo wir dann eine Checkliste zusammen abarbeiten können. Mhm. Da gibt es eine schöne ähm, Beschreibung, was ist ein Projekt, was kriegen wir das hin? Auf der einen Seite es ist es zeitlich beschränkt, also dann ein Startdatum und ein Enddatum. Es hat ähm, Aufgaben, die zu komplex sind, um sie als einzelne Aufgaben abzudecken und diese Aufgaben haben Abhängigkeiten voneinander. Gell? So irgendwie geht das. Und Zum das Beispiel. So, ja, genau. Also ein großer Fehler, den vielleicht viele machen, ein ganz einfaches Beispiel. Vielleicht die Frage an dich, Geburtstagsparty planen. Ist hm. das eine Aufgabe oder ein Projekt? Ja. Viele Leute schieben, das ist eine rhetorische Frage, viele Leute schieben so eine Aufgabe immer vor sich hin, weil womit fange ich an? Und wenn man das dann anfängt, runterzubrechen, irgendwie eine Location suchen, Budget festlegen, Musikplaylist aussuchen, Gästeliste erstellen, das sind dann wirklich kleine To-Dos, -Do, to die man abarbeiten kann. Und dann würde man aus Geburtstagsparty planen, ein Projekt machen. Hm. Genau, verstanden. Wollen wir mal reinschauen, wie ihr arbeitet? Ja, gerne. Also das, ist, was mich natürlich besonders interessiert, ist die Verbindung zwischen Pipedrive und Asana und wie Asana jetzt aufgebaut ist. Ja, können wir gerne machen. Ich teile dafür mal meinen Bildschirm. Mhm. Also ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht. Wir haben auf der einen Seite Pipedrive. Das sieht so aus für diejenigen, die es noch nicht kennen. Das hast du ja auch in vielen deinen Videos sicherlich schon gezeigt. Du hast hier eine klassische Pipeline. Ich habe jetzt hier mal so ein Beispiel mitgebracht. Du siehst zum Beispiel, hier sind verschiedene... GmbHs oder verschiedene Firmen, die wir durch die Pipeline jagen. Das heißt, irgendwann vereinbaren wir einen Termin, wir erstellen ein Angebot und man kann diese Deals quasi hin und her schieben, bis man quasi irgendwann bei dem Status Zusage einholen ist. Das heißt, der Kunde hat eigentlich schon bestätigt und man möchte, oder ist kurz vor Bestätigung und möchte ihn reinholen. So, wenn man dann in so einen Deal reinklickt, die Pipeline-Oberfläche sieht so aus, ich habe dann hier quasi To-Dos kann diese To-Dos auch einzelnen Leuten zuweisen, aber das war es dann jetzt auch irgendwann schon. Ich kann quasi keine Abhängigkeiten reinmachen und so weiter und so fort. Und äh, was du bei uns hast, wir haben hier quasi den ganzen Verlauf an Activities, Notizen, E-Mails, alle Dokumente, ähm, die wir mit diesem Kunden quasi besprochen haben. Hier würden dann quasi auch alle Felder ausgefüllt, dass wir alle Infos haben. Also wirklich so ein klassisches CRM-Tool. Und wenn dann bei uns hier einmal auf Gewonnen gedrückt wird, dann geht bei uns eine Riesenkette an ähm, Automatisierung los. Das heißt, jetzt zieht die Asana-API die Informationen aus Pipedrive raus und wir switchen dann in Asana. Das heißt, der Deal wird dann hier jetzt nicht mehr weiter bearbeitet, sondern wir gehen dann in Asana und arbeiten dann in einer Checkliste ab. es also kann dann zum Beispiel so aussehen, dass man ein Projekt öffnet, sagen wir mal, das ist eine Eventplanung, die wir hier gewonnen haben. Wir müssen jetzt ein Event planen, wenn wir eine Eventfirma sind. Dann haben wir hier dieses Tokyo event haben wir gewonnen und dann müssen wir jetzt quasi alle To-Dos, die für diese event fällig sind, die kann man hier durchgehen. Dann siehst du schon, die sind einzelnen Leuten zugeordnet mit Daten, mit Custom-Fields, wie zum Beispiel, wie viel Zeit brauche ich für die Aufgabe, welches Budget liegt dahinter, welche Priorität hat. Ich kann das entsprechend sortieren. Und das ist komplett automatisiert. Ich muss nur einen Klick machen und das ist da. Und alle 15 Leute, die an diesem Projekt arbeiten, sind sofort eingeladen. Und können dann hier zusammenarbeiten, auf einzelnen Aufgabenebenen kommunizieren, und haben es dann eben auch viel einfacher, so ein komplexes Projekt, wie zum Beispiel ein Event, zu organisieren. Bei uns jetzt bei Ritual, wäre das dann tatsächlich die Dienstleistung Asana einzuführen, wofür wir auch ein Checkliste haben. Mhm. Ähm, du verwendest nicht die Standardschnittstelle zu Pipedrive, gell? Die also verwende ich nicht, weil ähm, die nicht, also was wir machen in Asana, wenn ich, wenn ich das mal zeige, ähm, wir nutzen eine Vorlage, das heißt, wenn du ein neues Projekt in Asana anlegst, ähm, kannst du hier sogenannte Vorlagen auswählen. Ja, also zum Beispiel hier äh, Vorlagen, hast du ganz viele Vorlagen, ähm, die die Firma gespeichert hat oder die Asana auch vorgibt. Und kannst du sagen, zum Beispiel wir haben eine Onboarding-Vorlage oder eine, eine Vorlage für unsere Kundendurchführung äh, der Prozesse. Und das kann die Schnittstelle Asana Pipedrive nicht, dass die eine Vorlage zieht. Und zusätzlich wird bei uns noch, da haben wir haben ein eigenes Skript quasi geschrieben, äh, wird bei uns dieses Projekt, was dann geöffnet wird, in ein sogenanntes Portfolio gelegt. Im Portfolio hast du eine Übersicht zwischen von allen Kunden, an denen du gleichzeitig arbeitest. Die haben alle die gleiche Checkliste und äh, die, dann hast du hier die Übersicht, wie weit du bei welchem Kunden bist. Auch das ist eine Automatisierung, die wir selber über ein Skript geschrieben haben, die jetzt die native Anwendung zwischen Python und Asana nicht mitbringt. Okay, also auch kein Sepia, kein, kein Integromat, wie sie gerade heißen. Macht sie wirklich Sepia, ist dabei. Sepia ist dabei, aber Sepia wurde nur als Teil genutzt, um dieses Skript aufzuführen. Okay, verstanden. In Asana selber, wenn du ein Projekt startest, kannst du auch eine Rückwärtsplanung machen. Also kannst du sagen, das Projekt muss bis zu dem und dem Zeitpunkt fertig sein. Die Geburtstagsparty ist am 2. Juli. Absolut. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Du siehst zum Beispiel jetzt hier an diesem Projekt, wo wir ein Event für nächstes Jahr planen, dass du quasi hier siehst, wie viele Wochen gibt es noch. Du hast da quasi hier den Titel der einzelnen Sections in dem Projekt, hast du Wochenplanung, Minus 10, Minus 8 und so weiter. Du kannst auch hier Daten vergeben, du kannst zum Beispiel auch sagen, von weiß ich nicht, ersten bis 30. Ähm, und kannst quasi relativ viel spielen mit Daten. Und kannst dann auch Regeln einstellen, zu sagen, wenn ein Fälligkeitsdatum ähm, in den nächsten drei Tagen fällig wird, dann äh, informiert bitte Person ABC oder schieb die Priorität auf höher. Dann kannst du quasi Automatisierung in Gang setzen. Mhm. Ähm, das funktioniert auch. Du hast auch die Möglichkeit, diese Listenansicht auch als Boardansicht darzustellen zu lassen, Du kannst hin und her springen, das heißt, wenn du eher kanban-mäßig arbeitest, zum Beispiel dieses Designbeispiel, was wir hatten, dann kannst du mit Designern zwischen verschiedenen Stati arbeiten, ja, zum Beispiel hier neue Anfrage, Genehmigung einholen, in Bearbeitung, erledigt, offen und erledigt, das kannst du machen. Du hast auch eine Gantt-Chart-Funktion, das heißt, du kannst relativ komplexe Projekte auch auf einer Zeitachse dir darstellen lassen, mit Abhängigkeiten, das sind diese Pfeile hier, eine Kalenderdarstellung, wenn das möglich ist und äh, kannst aus allem Reports ziehen, Dashboards bauen äh, und du hast auch quasi eine Übersicht, wo du siehst, wer arbeitet eigentlich im Projekt, welche Dokumente gibt welche Teilziele, äh, also Milestones haben wir und mit welchen Und das ist auch was Besonderes, ist denn dieses Projekt verknüpft? Das heißt, du kannst zum Beispiel dein OKR-System in Asana darstellen, und die Projekte mit deinen OKRs verknüpfen. Du kennst das sicherlich, in vielen Firmen ist es so, da baut irgendjemand mal eine schöne, shiny PowerPoint-Präsentation mit den Zielen von q 3 legt die, präsentiert die einmal, alle nicken, dann wird das abgelegt in Google Drive und nach drei Monaten sagt jeder, oh, ich habe jetzt irgendwie an zehn Projekten gearbeitet, die irgendwie gar nichts mit diesem Ziel zu tun hatten, mit meinem OKR, weil eben die Verknüpfung zwischen Arbeit und Ziel nicht da ist. Und das hast du in der Sauna. Du siehst jetzt zum Beispiel, dass dieses Projekt hier mit dem Ziel Increase Revenue for Future Growth, verknüpft ist und ähm, wo, wie weit wir da sind und hier sind quasi OKS aufgebaut und hier habe ich quasi die Arbeit, die dieses Ziel unterstützt. Das ist auch was sehr Besonderes an der Sache. Mhm. Coole Sache. Um, Zeiten, tracken? Funktioniert Ja. Das geht, du kannst, es gibt zwei Möglichkeiten, es gibt keinen nativen Time-Tracker in Asana, Asana hat aber eine Partnerschaft oder eine Integration mit zum Beispiel Harvest oder Everhour, wo du dann quasi jede einzelne Aufgabe tracken kannst, Budgets vergeben kannst, das geht, du kannst aber auch relativ simpel für jede Aufgabe hier äh, Time Required zum Beispiel angeben. Also, mhm. wie viel Zeit brauchst du dafür, dann kannst du einen Soll-Is-Vergleich machen. Mhm. Ähm, wer ein bisschen komplexeres Zeitmanagement braucht, der kann einfach Tools wie Error oder Harvest integrieren. Mhm. Verstanden. Und da gibt es dann vermutlich auch eine Schnittstelle zu Rechnungstools. Ganz genau, das gibt es auch, ja. Mhm. Spannend, spannend. Ähm ja, ich verlinke noch nochmal genau, wo die, wo die Grenzen sind zu PipeDrive, was man mit PipeDrive machen kann, weil ich habe sehr viele Kunden, die verwenden eine eigene Pipeline, so wie du es jetzt auch gezeigt hast, da mit, mit dem Kanban Board in Wirklichkeit eine eigene Pipeline genau dafür. Also, ja. das was mir als erstes auffällt, haben wir eh schon gesprochen Dubert. Das was mir als erstes auffällt, du hast keine zeitlichen Abhängigkeiten. Du kannst nicht sagen, wenn Aufgabe A, B, C erledigt ist, dann soll was passieren. Genau. Ja. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Komplexität deines Produktes drauf an. Also wenn du was ganz simples verkaufst, was auch im internen Ablauf keine komplexen Prozesse mit sich zieht, dann ist es glaube ich, in Ordnung. Also ich habe jetzt hier mal das Beispiel After Sales. Also sobald ein Deal geclosed wurde, haben wir hier das Beispiel, dass du eine Pipeline öffnest. Und dann hast du jetzt hier zum Beispiel Amazon als Kunden gewonnen, dann geht es in die Einrichtung, dann läuft die Einrichtung, wenn du zum Beispiel eine Software verkaufst, dann wartest du auf den Lieferanten, Verrechnung und so weiter und so fort. Das sind relativ simple Schritte. Und du kannst ja auch jetzt hier in Pipedrive für jeden Schritt Automatisierung einstellen, wenn wenn diese wenn dieser Status hier erreicht ist, dann macht diese Aufgabe und so weiter und so fort. Aber die Verknüpfung zwischen verschiedenen Abteilungen ist nicht da. Du kannst keine Dashboards ziehen, so wirklich mit, wie viele Aufgaben sind offen, ähm, welches Budget haben wir festgelegt. Also wir, nutzen, also wir sind riesengroße Pipedrive-Fans und es ist ein wahnsinnig gutes Tool für Vertriebsteams. Und dann vielleicht auch für simple Produkte, die man verkauft und dann über so eine Pipeline wie hier darstellt sobald es aber ein bisschen komplexer wird, würden wir auf jeden Fall die Anbindung an eben ein Workmanagement-Tool wie Asana empfehlen. Und das, das ist ja auch der große Unterschied und dann auch die Rechtfertigung für beide Tools. Und ich würde Asana vielleicht, ich habe da auch mal eine Slide ähm, so mitgebracht, ähm, ich würde Asana vielleicht so in der, im Zentrum des Orts oder des, der Firma ähm, präsentieren. Das heißt... Du hast irgendwie deine Produktabteilung, deine IT-Abteilung, irgendwie Cross-Company-Projekte, Operations, auch Vertrieb, HR-Marketing und die okay. haben auch alle ihre eigenen Tools. Also du wirst das IT-Team nicht von Jira wegkriegen. Du wirst das Marketing-Team nicht wegkriegen, irgendwie Adobe zu nutzen oder andere Design-Tools. Das ist auch völlig in Ordnung so. Genauso wenig wirst du das Vertriebsteam davon abhalten können, Piltriff zu nutzen, weil dieses Tool für Sales gebaut wurde, Asana eben nicht. Asana sehe ich aber eher so in dem Zentrum des Unternehmens, dass diese ganzen Prozesse irgendwann in einem Tool zusammenfließen. Das heißt, wenn unser Marketing-Team wissen will, welche Deals wir geclosed haben, müssen die gar nicht in Pipedrive gehen, sondern alle geclosten Deals werden in Asana geöffnet. Das heißt, dadurch kriegen die schon eine Übersicht und müssen gar nicht in die spezifischen Tools rein. Und das funktioniert in anderen Abteilungen genauso gut. Ich sage immer, was sehr was ähnliches wie über Sahnen und über Pipedrive, ich sage immer, man muss sich überlegen, wo ist ein Kernprozess? Und ja. in sehr vielen Firmen ist tatsächlich der Kernprozess jetzt ein, ein, ein, ein, ein Work, wie, wie nicht Projektmanagement, sondern Workflow Management, wie sagst du? Workmanagement, genau. Workmanagement Work bei sehr vielen Firmen ist es als halt Sales, da muss man überlegen, wo, was ist der Leading, Leading System. Ich sehe aber Pipedrive und Asana tatsächlich komplett parallel nebeneinander herlaufen. Ja. Ja. Ich glaube, dass man die Verbindung noch sehr schön machen kann. Man könnte zum Beispiel ganz sicher die Aktivitäten jetzt zurückspielen in Pipedrive, wenn man als, als, als, als Informationsstation jetzt Pipedrive nehmen möchte. Und Oder man, eben umgekehrt. Also wenn man, wenn man sehr viel mehr Menschen involviert hat im, im, im Workmanagement, dann macht es ganz sicher Sinn in der Asana. Du, vom Preis her, wo, wo, wo, wie, wie, wie preist denn Asana ja. die Lösung? Kommt drauf an, es gibt eine Free-Version, das mhm. kannst du komplett kostenlos nutzen. Dann hast du natürlich auch eingeschränkte Funktionalitäten. Du kannst zum Beispiel solche Custom-Felder nicht nutzen oder Regeln einstellen. Das heißt, für kleine Teams, die gerade starten und mal so eine Grundorganisation brauchen, kannst du die Free-Version nutzen. Mhm. Und dann gibt es premium Business und Enterprise. Das heißt, wenn wir bei Konzernen oder großen Mittelständern reden und Firmen, denen Admin-Konsole sehr wichtig ist, die halt sehr viele Nutzer verwalten müssen und auch Data Security ein Thema ist, da kommt Enterprise ins Spiel. Das ist dann per Anfrage der Preis. Wenn ich bei Business bin, das ist die wichtigste und größte Version, die eigentlich für alle Teams so ab 20, 10 bis 20 Mitarbeitern empfohlen wird, wenn man Projekte managen will, wo man Automatisierung braucht, Portfolios, Ziele, OKR-Management zum Beispiel, ähm, da liegt man bei 24,99 im Monat pro Nutzer mhm. ähm, und bei Premium liegt man, glaube ich, aktuell bei 10,99 mhm. ähm, pro Monat pro Nutzer. Mhm. Bestanden. Gut, kenne mich aus. Werden vielleicht dir noch was sein? Soweit ähm, vielleicht zusammengefasst zu sagen, Asana ist ähm, aus unserer Sicht äh, ein Tool, wo alles zusammenläuft ähm, und wenn man aber natürlich ein sehr vertriebsorientiertes Unternehmen ist, ähm, du hast ja auch glaube ich gesagt, dass Pipedrive eher von kleineren Unternehmen genutzt wird, ähm, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dann mag das auch völlig ausreichen, seine quasi, was ich hier gezeigt habe, ähm, quasi seinen Workflow in, Asana, in Pipedrive darzustellen, Sobald es ein bisschen komplexer wird, Abhängigkeiten, ist, glaube ich, Asana das richtige Tool und wer da Unterstützung braucht bei der Zusammen beim Zusammenbau zwischen Pipedref und Asana, auch wenn was um Skripte schreiben geht, API-Anbindung, ähm, kann sich auch gerne bei uns melden. Mhm. Das werden, sich, werden wir auf jeden Fall so machen. Ähm, ja, weil du gesagt hast Pipedrive, kleinere, also Kernzielgruppe von, von Pipedref ganz klar, ich sage jetzt mal 10, 20, 30, manchmal 50, 70, 80, 100 Mitarbeiter das Jahr, wenn jetzt sehr viele, oder Sagen wir so, in großen Firmen arbeiten normalerweise immer ein relativ kleiner Teil im Sales ja, mhm. und wenn Pipedrive jetzt für, eine, für 10 Menschen benutzt wird, aber 100 Menschen in der Firma arbeiten, das wäre zum Beispiel der typische Fall, wo man, wo man Pipedrive an Asana wahrscheinlich anbindet. Ja, aber, genau. Ja. Weil die anderen Teammitglieder ja nicht äh, Vertrieb machen und dann quasi äh, die Infos vom genau. Vertrieb machen. Man macht so eine Anbindung ab. Genau. Bernd, ich stelle auf jeden Fall deine Kontaktdaten irgendwie in die Nähe des Videos. Wir mhm. selber sind auch offizieller Asana-Partner, also über die ersten Schritte können wir auch drüber helfen. Aber wenn es dann ins Detail geht, dann bin ich sehr froh, wenn wir, wenn, wenn wir dich als guten Partner für uns weiterempfehlen können. Ja, ja, Kontaktdaten stelle ich hin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat etwas geholfen. Ich freue mich über Kommentare, insbesondere wenn, wenn Fragen unbeantwortet geblieben sind. Weil dann können wir nämlich noch ein Video nachmachen oder diese Fragen auch beantworten. Gut, vielen Dank, schönen Tag. Danke dir auch. Ciao, Ciao, ciao.